Hallo und willkommen zur German at Wayne-Podcast-Serie Ist das wirklich Deutsch? Mein Name ist Len Chirara und ich spreche heute über deutschen Umweltschutz. Im letzten Jahr habe ich viel über das Stereotyp gehört, dass die Deutschen sehr umweltfreundlich sind. Das hat mich interessiert, weil ich Umweltschutz sehr wichtig finde. Deswegen habe ich Artikel gelesen und Interviews gemacht, um mehr über die Wahrheit dieses Stereotypes zu lernen. Es gibt zwei Hauptkategorien dieses Themas. Die erste ist Mülltrennung und das recycling und die zweite ist der deutsche umweltfreundliche Lebensstil. Die deutsche Umweltfreundlichkeit ist wichtig für die Deutschen und die ganze Welt, denn wir müssen alle umweltbewusst sein. Menschen produzieren viel Müll und es ist wichtig für die Umwelt, diesen Müll richtig loszuwerden. Aus diesem Grund ist Mülltrennung eine sehr wichtige Komponente des deutschen Umweltschutzes. Mülltrennung heißt, jede Müllsorte hat ihren eigenen Behälter. Papier, Plastik und Restmüll haben verschiedene Behälter und Bioabfälle gehen in den Kompost oder die Biotonne. Es gibt auch ein gutes Recyclingsystem für Flaschen und Papier. Und wenn man seine Flaschen zurückgibt, bekommt man Geld dafür. John, mit dem ich ein Interview gemacht habe, sagte, es gibt meistens im Haus einen Kompost. Meine Freundin Isabella, die jedes Jahr ihre Familie in Deutschland besuchte, sagte, dass Leute in Deutschland ihre eigenen Einkaufstüten, meist aus Stoff und nicht aus Plastik, in den Supermarkt bringen, um weniger Produkte zu kaufen. Daher benutzen sie weniger Plastik und kaufen nur, was sie brauchen. Sie meinte, das reduziert den Müll den Leuten wegwerfen. In Deutschland gibt es auch einen Umweltpreis, denn Deutschland ist für sein Recyclingsystem und seine sogenannte grüne Industrie weltbekannt. Holger Zinke hat 2008 diesen Preis gewonnen, weil er versuchte, Produkte aus organischen Abfällen und Mikroorganismen zu machen. Außerdem könnte die Industrie die Umwelt verbessern. Und wenn es so einen Preis gibt, sehen wir die Wichtigkeit des Umweltschutzes in Deutschland. Der deutsche umweltfreundliche Lebensstil wird im Verkehrsmittelsystem klar. Meine Interviewpartner haben mir gesagt, dass die Deutschen oft öffentliche Verkehrsmittel benutzen, obwohl sie ihre eigenen Autos hätten. In dem Artikel, warum Park and Ride nicht mehr zeitgemäß ist, steht es, dass 75 Prozent der Arbeiter in Stuttgart nicht dort leben. 800.000 pendeln jeden Tag hin und her. Stuttgart hat viel Geld investiert, damit diese Verkehrsmittel funktionieren. Deshalb müssen Leute nicht mehr mit dem Autos fahren und sie können lieber mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren. Die Menschen pendeln jetzt mit der Bahn, weil es umweltfreundlicher als andere Verkehrsmittel ist. Dieser Artikel zeigt, dass normale Menschen in Deutschland sich auch um die Umwelt sorgen. Aber warum ist deutscher Umweltschutz für uns so wichtig? Im Artikel All the Ways Germany is Less Car Reliant Than the US in one chart vergleicht der Autor Autos und Verkehrsmittel in den USA und in Deutschland. Allgemein haben Amerikaner mehr Autos als Deutsche. Sie benutzen öfter ihre Autos und geben mehr Geld für das Pendeln aus. Der Ausstoß der Verkehrsmittel in den USA ist 13% mehr als in Deutschland. Der Autor behauptet, dass die USA müssten ihre Autoabhängigkeit verringern und sie könnten etwas von Deutschland lernen. Eine andere Sache, die wir von Deutschland lernen könnten, ist Energie zu sparen. Mein Freund sei nun sagte, dass als er in Deutschland war, hat er viel Windparks gesehen. Mein Interviewpartner John sagte, es gibt viele Gesetze, die stellen, dass die Energie ein bestimmtes Prozent umweltfreundlich sein muss. Ich finde sowas sehr praktisch und wir sollen auch was ähnliches in den USA implementieren. Ich habe auch ein Interview mit Laura Bergedyke gemacht, die aus Deutschland kommt. Sie meinte auch, dass wir hier in den USA viel Plastik benutzen, besonders im fastfood restaurants Sie sagte, in Deutschland benutzt man keramische Teller und Tafelsilber. Man benutzt Plastikteller, wenn man sein Essen zu Hause nimmt, und normalerweise ist das für kleine Essenreste. Laura behauptet auch, dass Umweltfreundlichkeit jetzt wirklich ein Teil der deutschen Kultur ist. Wenn es ein Land wie Deutschland gibt, das für seinen Umweltschutz bekannt ist, müssen wir daraus lernen. Wenn wir das Wort Stereotyp hören, denken wir über lustige, typische oder falsche Ideen von einer Gruppe von Menschen. Aber das Stereotyp, dass die Deutschen sehr umweltfreundlich sind, ist ein richtiges, gutes und wirklich nützliches Stereotyp. Wir könnten viel vom deutschen Umweltschutz lernen, um unsere Umwelt zu verbessern. Mit kleinen Veränderungen in unserem Lebensstil könnten wir einen guten Einfluss haben.